Morgen, oh, lass doch heute wieder unser Bestes geben. Echt jetzt? Das ist die, ba die Basis von diesem Team Epic? Hier ja, ist absolut nichts, tote Russe. Echt trostlos findet ihr nicht. Geradezu deprimierend. Pah, welches Reservier-Team hat schon so ein ne? Bruchbude als Basis? Wie uncool. Wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Oh, sieh mal, ein Briefkasten. Hätte ich in so einem Loch nicht erwartet. <lacht> stimmt. los, sie nach, was drin ist. Hey, was fällt euch ein? Volltreffer. Wenn das mal keine Rettungsaufträge sind. Haha, <lacht> <lacht> oh, ein Zückend. Steckt sie allein. Halt! Die sind für uns bestimmt. Finger weg. <lacht> ist doch egal, wer den Job macht. Hauptsache ist doch, dass er gemacht wird. Wir sind nämlich auch ein Retterteam, damit ihr es wisst. Allerdings führen wir absolut nichts Gutes im Schilde. Als Retterteam kann man sich so gut wie alles leisten. Keiner muckt auf. Das ist unser Trick. Mehr Schein als Sein. Aber das bleibt unser Geheimnis. Uns geht es nur um eins: die Weltherrschaft. Wie bitte? Die Weltherrschaft? Hab ich mich da gerade verhört? <lacht> nein, nein, du hast schon richtig gehört. Deshalb steffeln wir ordentlich Taster und vergrößern Laufen unsere Bande. Bald gehört die Welt uns. Und ihr wisst. Und wisst ihr, wie wir uns nennen? Team Übel! Der Name ist Programm. Im Englischen heißen wir Team Mini. Wir sind das böste und durchtriebenste Team weit und breit. Bis bald, ihr dummbacken. <lacht> Jetzt warten mal eine Sekunde. Weg sind sie. Was für Ekelpakete. Echt so. Oh nein, der Briefkasten ist leer. Sie haben einfach alles mitgehen lassen. Blub, blub. Nicht alles. Da hatten wir Glück mit Unglück. Äh, Glück im Unglück. Philippa hat uns neue Post gebracht. Wenigstens können wir so weitere Punkmon retten. Hm, diese Typen! Wenn die uns noch mal unterkommen, sollten sie sich besser warm anziehen. Ja, ich verstehe dich, Pikachu. Uh. Radfraß wurde unfair angegriffen. Egal wer, ich bin die Hilfe. Okay. Ähm. Mr. Riese Dungeons? Nummer 4. Wenn dein Retterteam mit einem Dungeon besiegt wird, verlierst du Items und all das Geld, das du beide trägst. Sei also stets auf der Hut, wenn du dich ins Abenteuer stürzt oder zu einem Rettungsauftrag aufbrichst und nutze das Kangama-Lager, wann immer du Items sicher lagern kannst. Äh, ja. Finde Freunde mit dem Knuddel auf Orb! Mit einem Knuddelhof-Orb kannst du auch in Dungeons-Retter-Team-Camps erschließen. Und weil wir uns nicht lumpen lassen, schenken wir dir gleich ein Exodar, was ich gerade erst vor 200 gekauft habe. Stell dir vor, du triffst in einem Dungeon ein Pokémon, das sich deinem Team anschließen will, doch du besitzt nicht das passende Camp dafür. Kein Problem, denn jetzt das Remake hat äh, kann die in die Arme packen. Denn mit einem Knuddelhof-Orb und dem nötigen Kleingeld kannst du im Nu gleich vor Ort ein Camp erschließen. Äh, die, die Steuern musst du aber zahlen. Und auch die äh, Versandkosten. Okay, cool. Machen hm, wie doch mal weiter. Bei der seltsamen <lacht> Ne, das ignoriere ich jetzt. Seltsam Höhle, wir haben nämlich zwei Aufträge diesmal hier. Da waren wir noch nicht. Seltsam Höhle, die Gegner in diesem Dungeon scheinen sehr stark zu sein. Also bereite dich gut vor. Wenn du dir noch unsicher bist, dann trainierst du erst etwas mehr in anderen Dungeons oder in laokuhita Dojo. Nö, ne, nö, ne. das passt schon. Aber war so jemanden-Begleiter? Oh, egal, Mama. Ja, das war mal. Das ist ein neuer Dungeon. Den kenne ich nicht. Neue Musik vielleicht? Oh, das ist die Musik. Das ist die. Ich habe mir das echt noch einmal angeguckt. Das ist die. Das ist eine. Diese Musik, die wir gerade hören. Das ist anscheinend eine Anspielung an ein Portal in die Unendlichkeit. Das ist der dritte Teil der da vor dem letzten Teil kam, wie auch immer. Der Auftraggeber tauscht sich auch von der Partie. Die Musik ist aber echt geil. So, leider habe ich den äh, Pokémon dem Dungeon Teil noch nicht so lang, noch nicht so, so so weit gespielt, dass ich diesen Soundtrack erkennen kann. Aber für die, die die Por äh, Portale die in der Eigentlichkeit schon gespielt haben, ich weiß auch nochmal mal ein ähm, die können mir gerne mal ein paar Infos zum Spiel sagen oder zum Soundtrack, den wir gerade hören. Ich mag ihn auf jeden Fall sehr. Das ist echt cool. Fällt mir und Pipi Samenbombe Pschuh. komm Killis das aus oh, verwirrt Pschuh. nice ein Riehorn nee, was lache ich Riehorn bin ich dumm ein nidorand männlich äh, aber es sieht von vorne irgendwie aus wie Nidorino to be honest aua hat stärke also push meine ich halt damit hm. so weiter runter nice dankeschön okay, mittlerweile mag ich den speed modus etwas mehr als vorher aber immer noch nicht der beste ah, das hat hatte kriegen wir dann taub in unserem team da war doch was Oh, das wäre nice, natürlich. Aua. Ah, aber ich finde es cool, dass es das hier etwas schwer wird. Das macht Bock. Oh, Mavidilo! Oh. Beep, beep. Level 8. Ein höherer Level. Cool. Die Musik ist aber echt cool. Ich weiß noch nicht, ob das so gut passt, aber... I'm having a good time. I'm enjoying this, so I don't care. Noch so ein Radfratz. Äh äh, äh. äh. Äh. Ja. Nicht so gut. Komm, kill es schnell. Als ob es noch lebt. Ja, danke. Yes! Danke, Leute. Ich mag die Musik, die ist cool. Zweige. Wenn du einen Zweig schwingst, wird in diese Richtung eine mysteriöse Kraft abgefeuert. Zweige haben je nach Art verschiedene Effekte. Das ist ein Zauberstab, oder wie? Und das ist irgendwie gebogen wie so eine Zuckerstange. <lacht> da man mit ihnen Gegner aus der Ferne treffen kann, sind sie äußerst praktische Items. Okay. Ich weiß halt nur leider nicht, wo der Klient jetzt ist. Hier ist er nicht. Äh. Oh mein Gott. Bam! Nein, warum geht da dahin? Mächtig gelogen, als sie gesagt haben, ich bin viel stärker. Meine Güte. Also, ich sage ja, später im Spiel sollte man nicht einfach ra random irgendwelche Attacken einsetzen mit A. Hm, im Kampf haben sich Nidoran männlich und Team Epic angefreundet. Nidoran männlich will anscheinend mitkommen. Möchtest du gemeinsam mit Nidoran männlich das Abenteuer fortsetzen? Ja. Mitstreiter Pokémon, die mit dir ein Abenteuer bestreiten können, Mitglieder deines Retterteams werden, sofern sie, also können Mitglieder des Retterteams werden, sofern sie unversetzt sind, wenn du das Abenteuer abschließt. Ja, also das heißt, wenn Nidoran jetzt aber noch irgendwann sterben sollte und ich kann ihn nicht heilen, dann kriege ich trotzdem nicht. Ich muss den das, schon das, das, das, das beenden. Du benötigst dafür allerdings Camps, in denen sie noch, danach warten können. Du hast noch kein Camp, in dem sich Nidoran niederlassen könnte... Da muss ich erstmal meinen Knuddeluft-Orb einsetzen. Einsetzen! Pschuh. Von irgendwoher her tönt stimme kamen beim knuddeluft kampf <lacht> An welcher Liste? Äh, ah, nee, nicht, nicht der Liste. Pokémon-Liste. Äh. Nidoran männlich, bitte. Savanne, 600 Poké-Dollar. Tada da, da, da wir haben Masse also alle da. Tada Oh, kein blitzen nee, egal passt. Nice. Erreicht. Ja, äh obwohl sie können wir schon mal nachschauen. Abflugwald, kommen wir dem auch noch mal, warum nicht? Tada, ta -la, ta -la, ta -la. Nice. Doch reicht. Ach so, nein, offen. Okay, nice. So, wo ist unser Klient? Okay, Ampeluch ist echt krass. Bam! Nice. Aber ich finde es echt anstrengend, mit mehr als vier Pokémon in den Dungeon zu gehen. Deshalb möchte ich das eigentlich vermeiden, to be honest. Aber wie drinnen bla, bla, bla, bla ja, lassen Rampenlicht Köder. Das Puppen wird zum Hauptziel aller Gegner. Ist dabei andere Pumpen oh. Lass mich in Ruhe, du Blödmann. Was okay, nicht kein Köder mehr. Da ist der Klient. Beide schlafen super. Yes, Radfahrt gefunden. Nice. Danke, okay, kann ich bitte bitte zur Boss? Okay. In diesem Land gibt es noch eine. Möchte ich den Dungeon. Nein. Ich möchte den Dungeon abschließen. Ich weiß nicht, wie lange da geht, aber wir werden ihn abschließen. Das ist mein Ziel. U3. Ich mag die Musik wirklich sehr. I'm enjoying this. Wachstum. Was APO? Was? Apo? Das heißt Red! Hä, warum steht da Apo? Magnetilo, was ist los bei dir? Oh! Welche Attacke denn? Ach, Ampelleuchte. Ach, ist okay. Fürs Erste. Ist okay. Wow! <lacht> Zack! Komm schon, stirb! Na, auf! Ah. So, schnell hier, zack. Weiter geht's. Gehen wir hier lang. Oh Gott. Äh. Schlammbad? Ja, nicht schlecht. Oh, nochmal Schlammbart. Und nochmal Schlammbart. Nice. Ah. Ah. Noch nie so viel glück gehabt das ist eigentlich mega selten mirabla will sich ja anscheinend mitkommen ja klar warum nicht bro komm einfach mit was als ob ich noch kein camp habe dafür und ich habe gerade dann setzen wir noch mal das orbchen ein willkommen ich möchte gerne ein Camp. nein nicht aus der Liste. Da gibt es nämlich so viele, wie ihr sehen könnt. Aus der Pokémon-Liste. Über Mirabla. Den Dschungel für 500. Ja klar, warum nicht? Tada! Nice. Ähm. ähm. Hm. Hm. Ich würde es eigentlich erstmal lassen. Oh, Panzer Eron wäre doch interessant. Oh, das lassen wir erstmal. Oder? Hm. Oh, verdammt. Oh, guck dir mal wie viele Pokémon-Listen es gibt. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich nur bis Gen 4 die Pokémon. Hm, egal. Äh. Ja, lassen wir es erstmal lieber. Ich wollte nur schon mal das Camp holen. Erreicht. Ja, Fürs Erste.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 Warum setzen die Pflanzattacken an? Ich bin dumm. Sorry, Leute. Oh, danke, Pikachu. Du hast mich gerettet. Oh, jetzt richtig viel Mani. Was macht Jugong hier? Ich habe noch nie einen Jugong hier gesehen. Okay, ich war ja auch noch nie. <lacht> äh, ja, Rackenhieb. Nice. Pikachu bitte aus dem Weg. Oh, wenn ich Pikachu wegdrücken muss, dann... Habe ich das glaube ich muss ich auch ganz viel äh, Hunger haben dadurch was auch immer okay da kommt auf mich zu äh, mein freunde zack ja du gehst jetzt down. Roll mich doch nicht rein du kleiner blöde und du bist der oh die treppe die treppe die treppe die treppe die treppe die treppe die treppe und ich oh, oh. Kill es! Das riecht mir jetzt! es an! Bam! Bieben oh. oh. muss alles regeln. Ein Apfel geben. Mampf, Mampf, Mampf! Ich will auch ein so haben. Wieso will wir mitkommen? Was? Das gibt es nicht! Warte, warte! Tritt ein Niebenmitglied auf eine Falle wie diese da. Okay. Bitte, bitte, bitte habe ich. Ich habe das Camp! Oder? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hatte noch nie so viel Glück! Oh oh. Wieso? Was hast du vor? Da stumm hatte man gar keine Chance gegen mein op t Oh Gott, da kommt ein Bogen auf mich zu. Äh, Magnetilo, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, mein Freund. Bam! Ja, wie du meinst, ne? Schlaflos. Okay, komm, stirb. Nein, nein! Hallo! Das Dungeon ist echt nicht einfach, aber das ist cool. Ich sag das so nicht, das ist cool. Ich heile mich mal lieber. Was? Das, das heilt nicht den Hunger dazu ein wenig? Okay. Ich hab... Einen Apfel habe ich noch. Ich weiß nicht, wie lange der Dungeon geht. Ich krieg richtig Angst gerade. Oh nein, da kommt ein Pokémon unten. Oh, oh, oh, Kikli! Äh, Egesam. Okay, nice. Oh, nein! Belebersam. Äh, eingreifen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein, hau auf. Alter, was? Belebersam, Mini es geliehen oh Gott Pikachu kriegt Level 10 abgestiegen, jetzt bin ich noch stärker Ruckzuck erlernen mhm. natürlich darfst du gerne Ruckzuck erlernen, du hast ja auch keine besseren Attacken momentan schon ich muss aufpassen auf der Map von wo Pokémon kommen Ups. Mm. Oh Gott, da kommt einer. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Oh, oh, oh Gott. Nice. Oh mein Gott, was? Was? Ich noch nie so viel Glück! Das ist übertrieben! Was zum Teufel! Und ich muss B gedrückt halten. Und dann darunter gehen, damit das nicht... Alter! Was?! Oh nein! Ich sollte den Dungeon lieber verlassen, sonst habe ich alles wieder verloren! Es ist unglaublich, was hier gerade passiert. Oh mein Gott. Was? Was? Was zum Teufel? Was zum Teufel ist gerade passiert? richtig geleckt, hab das gesehen. Das Berg vorgelegt Apo, verdammt. Ich bin jetzt auch ein Apo. Oh, weg hier, weg hier, weg hier. dann geht denn das? Die ganze Folge besteht aus Das ist ein kampfunfähiges Pokémon. Ganz ehrlich. Gibt es die irgendwo? Habe ich noch irgendwann... ich habe hier noch einen Auftrag. Bring mich zu Sonnenkern. U7. Und wir sind U6. Okay, machen wir noch bis U7 hier und dann hören wir auf. Der Dungeon ist doch cool und so, aber... Reicht. Lektor. Oh Gott, ich krieg Angst vor dem Vieh. Das macht zu so wenig. Nein, nein, bitte nicht. Ich bin... Nee, ich bin... jetzt schon, damn. Wollte mal negative Zustände bei einem Mitschreiter bemerkt. Ja, kannst ja. du gern machen, du. Danke. Was? Hä? Was? Nein! Was? Was? Was? was ist hier? Ist so viel auf einmal. Bam! Oh, oh, oh, Stirb! Kacke Mann! Hab gesagt, stirb! Äh, äh, stirb? Bitte? Äh, kannst du machen. Was ist das hier? Ich habe keine AP mehr. Levelaufstieg. Für mich Level 14. <lacht> das ist so verrückt, die Folge. Oh nein, da kommt noch einer. Oh nein. Top ether Trinken. Ich. Oh, es geht nur vor einer Attacke. Oh, Samenbomben. keine steinchen okay. also ich bin dumm sag alles ist, ist ein nebulak es ist ein gewesen oder ich glaube schon oh, ich würde gerne die treppe runtergehen aber können wir noch nicht Oh gott da kommt ein gegner da kommt ein gegner noch nicht okay da bist du komm her komm her Was? Was soll noch was anderes? Ich habe keinen Apfel. Was bitte, einen Platz zu machen? Verdammt! Das ist hier echt alles schwerer, als ich dachte, dieser Dungeon. Die haben echt nicht gelogen, als sie gesagt haben, der Dungeon ist nicht einfach. Ich dachte echt so, das ist nur so gesagt. Aber nein. Oh Gott, nein. Das war's. Das war's. Ich habe es zu spät gemerkt und jetzt werden die... Ja... Irgendeiner wird hier drauf gehen. Doch nicht, doch nicht. Doch, da kommt noch einer, da kommt noch einer. Nein! Leute, lass mich durch! Lasst mich durch! Oh Gott. macht mir so viel Angst, Jungs und Mädels. Oh Gott, nein. Oh, da kommt einer. Alter, was mache ich hier? Oh Gott, eine sehr interessante Folge bisher auf jeden Fall. Horrorblick, ich kann nicht fliehen. Ja, das könnt ihr selber alles lesen. Was? Jetzt. Sorry, zu Ende. Oh, als ob ich Hunger bekomme. Bitte nicht. Bitte bekomme ich jetzt keinen Hunger. Das könnte mich antun. Okay, sorry Weberak, ne? Aber wir können nichts für dich tun. Oh Gott. Hä? Okay, lass mal Weberak hier. Ich kann nichts machen, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid. Ich kann nichts machen. Ich habe keinen Apfel. Da, das ist das Ende. Nur weil ich muss zu Sonnenkern. Ja, und dann haben wir es geschafft. Oh nein, oh nein. Egesam. Oh Gott. Äh. Ich weiß, ich lese gerade nicht so viel vor, aber ich will die ganze Folge eigentlich nicht damit hier verwenden, aber muss ich wohl. Okay, ähm... Unten kommen welche. Und mein Bildschirm ist ausgegangen. Super! Passiert. Oh Gott. <lacht> Was ist das hier für eine Folge? Komm. Wir retten dich und das war's. Ach so, sie muss direkt daneben sein. Jetzt. Yes. Yes. Oh Gott, bitte sag mir, ich muss den Dungeon weitermachen. Das, das ist zu viel für mich. Bitte, alle weg hier. Psium, Psium. Das ist zu wenig. Ja. Yes, alle werden mitgenommen. Oh mein Gott. Okay. Ja, Nidoran darf gerne mitmachen. Männlich. Spitznamen. <lacht> Was passiert hier? Ähm, wollen wir Nidoran männlichen Spitznamen geben? Wir nennen ihn mal Bro. Yo, Bro. Das ist mein Bro. Ja, es ist Bro. Mirabla will mitmachen. Gerne doch, gerne, gerne. Da -da -da -da -da. Und natürlich muss ich nur wie Weedy nennen. Es muss sein, es tut mir leid. Ich muss es Weedy nennen. das äh. ist es männlich oder weiblich? Ach egal, wird trotzdem We Weedy genannt. Weedy. Weedy, yes. So, wieso? Wow, das Puma verfügt auch noch über das Talent Entschärfen. Ja, das tue ich ins Team. Da habe ich Bock zu. Wieso? Ich nenne es... Ich nenne es Wissel. Ist mir gerade so eingefallen. Wissel hört sich cool an. Wizzle, Wizzle. Ja, ja, Wizzle, Wizzle. Voltoball, ja? Noch nicht. Nein, ich wollte ah. danke, dass du mich noch so gebracht hast. Hier bitte eine Belohnung. Nice. Das war nicht alles. Taubsi ist tief beeindruckt und tritt Team Epic bei. Beliebtheit. Nice. Ähm. Wie wollen wir es nennen? Das ist ein besonderes Taubsi. Es ist beliebt. Ein beliebtes Taubsi. Äh ich habe keine Ahnung. Wir nennen es erstmal nur Taubsi. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie ich es nennen soll. So, danke, dass du Radfratz gerettet hast. <lacht> Intensivstücke S und 50 Retterpunkte. Die Hälfte haben wir. Für einen neuen Rang. Ja, das reicht definitiv für heute. <lacht> Am nächsten Morgen. Mm, guten Morgen. La, la, la, la, la. Nu, nu, nu, nu. Pikachu? Ah, da bist du. Hi, Pika. Mike, Pika! Huch, wer hat das denn gesagt? Oh, hallo, Raubi, wie geht es dir? Bitte, bitte hilf meinem Freund. Was, was ist denn los? Also, mein Freund Safkon, ich habe im Wald Sterben verstecken gespielt. Und da muss er sich irgendwie verlaufen haben. Der Arme wird jetzt bestimmt immer noch ganz allein im Wald umher. Na no, na no, na, no. das klingt ja gar nicht gut, <lacht> Oh je, ihr seid immer noch hier. Nur keine Angst. Wir sind hier, um deinen Kumpel Safkon zu retten. Warte mal, Raub hier hat uns um Hilfe gebeten. <lacht> Glaubt du, die Amateure wirklich hätten auch nur die geringste Chance? Was sagst du da? Welche jemanden rettet mit keine Rolle. Es kommt nur darauf an, dass die Reuter am Ende als Held dasteht. Hör mal, Robby, was hältst du hiervon? Wie wäre es, wenn du einfach dem Team die Belohnung gibst, dass deinen Freund zuerst zu dir zurückbringt? Aber ich... ich hab doch gar kein Geld. Mach dir darüber keine Sorgen, mein Freund. Ich kenne ja schon deine Kreditkartennummer. Kreditkartennummer. Deine Mama wird uns später bestimmt eine angemessene Belohnung zahlen. <lacht> Ach und, du kannst sogar unserem Team beitreten. Seinem einem Angebot kannst du doch un unmöglich widerstehen. Wenn du bei uns mitmachst, mache ich dich bei Team Übel zu einer echt großen Nummer. Du stehst dann neben uns. Also abgemacht, Pika. Wer Raubis Kumpel zuerst rettet, gewinnt. Los, Leute! Suchen wir den Bengel! <lacht> mm. Mach dir keine Sorgen! Wir retten deinen, deinen Freund! Mike! Gehen wir! Aber das erst in der nächsten Folge! Ne? Naja! Ja. Was soll ich nur tun? Ich hab doch gar kein Geld! Und bei diesem Team über will ich auch nicht mitmachen! Wo die Assis! Bitte, Mike, hilf mir! Aber was sollen wir tun, Raupi? Soll Mike, abonnieren! Ja, finde ich auch gut. Ist eine gute Idee. Und ein Like da lassen, Leute. Aber noch ist nicht vorbei. Noch wollen wir ein paar Leute in unser Team tun. Unter anderem Wizzle. kommt kommt unser Team? Äh. Achso, das muss man hier noch gar nicht machen. Ups. Mh. Oder warum wir es wirklich ins Team tun? Was war nochmal die Fähigkeit? Ich hab's vergessen, Bro. Entschärfen. Die Genauigkeit des Pokémon kann nicht. Ah nee, das ist... Hm? Ich will das Talent. Äh. Hä? Ach, drücken. Ah. Entschärfen. tritt ein Teammitglied auf eine Falle für diese... Ja, weiß ich nicht. Äh... Das muss ich mir erstmal überlegen, ob ich dich doch lieber, ob ich dich wirklich rein tue. Bei Taubsi weiß ich auch nicht. Das Sieht so cool aus. Hi, Taupsi. Beliebtheit, erhöht die Beliebtheit aller Teammitglieder und bewirkt dadurch, dass sich gegner Gegnersprungen öfter dem Team erschießen wollen. Ja! Das ist doch cool. Mm. Das muss ich mir noch überlegen, ob ich den wirklich reintun will, ob Trubian esst. Klab, ja, das überlege ich mir noch. So, bevor wir die Folge beenden, lagern wir also noch kurz ein paar Sachen. Äh. Nee, ich will nichts lagern. Ich meine, ich will was aufsammeln, abholen. Äh, erhöht den Angriff seines Trägers. Okay, das können wir zum Beispiel nehmen. Das wollte ich jetzt nicht nehmen. Das können wir gleich wieder ablegen. Sorry. Hä, wo, wo ist es jetzt äh, okay dann halt nicht ja, lagern wir auf jeden fall ähm, nee, nicht lagern Was ja, habe ich gemacht ich will abholen das will ich machen okay apfel ja großer apfel ich, ich will einfach sofort alles aus äh, top ether können wir mitnehmen sinelbeere können wir jetzt gebrauchen das können wir gut gebrauchen. Das nicht. Die können wir alle mitnehmen. Das raum auch nicht, ne? Ähm. Hm. Ja, das war's. Jo. Ähm. Ja. Nice. Achso, kein Platz, deshalb geht das gerade nicht. Okay. <lacht> ich bin etwas verwirrt. Es tut mir so leid. Äh, aber ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder heißt Pokémon Mystery Dungeon, ne, Der Das von da hat den Goldrang. Ist das mich irre? Ich hatte auch oder? was ist euer Rang. Ja, das ist nicht wichtig. Ah, okay, ich sag das aber nur ungern, ne? Aber er ja, macht wirklich nicht viel Herr Verglichen mit Sinner das Team kommt allerdings so ziemlich jeder sich weg. Ach schon true. Was habe ich ihm gesagt? Ach, der ist nicht der Rede wert. Achso. Wir verfügen über den Goldrang. <lacht> Was?! Ihr habt auch den Goldrang?! <lacht> äh... Ha, das ist feier nicht rein, ich bin voll schlau, das glaub ich euch nicht. Ja, und... Ich hoffe, ihr habt euch diese Folge... Ihr habt euch Folge auch nicht glauben können, denn ich hab's nicht glauben können. Wir beenden es hier. Haut rein.